So, warum ist denn das hier richtig? Hey, hi ihr Lieben, schön, dass ihr dabei seid. Ja, und hoffentlich nicht nur die 30, die beim Gewinnspiel mitgemacht haben, sondern auch für die anderen, wird es vielleicht noch interessant. Ja, vom 19. bis zum 21. war ja die Kultiva-Hamp-Expo äh, Hemp in Wien. Wir waren auch dabei und ähm, natürlich war nicht so voll von den Besuchern her, wie ihr im Video ja gesehen habt. Und jetzt hier... Gewinnspiel. Ja, drei Gewinner sollen sein und wir möchten das möglichst jetzt noch vor Weihnachten wegschicken. Ich weiß nicht, ob die Post das pünktlich schafft, zu euch zu bringen. Wir haben es leider nicht äh, eher geschafft, hier die Sendung zu machen. Ähm, Patrick ist ja auch fleißig am Schneiden, wie ihr wisst. Wir haben jetzt äh, gestern noch rausgehauen ähm, das ähm, Video mit dem Anwalt, der noch darauf hinweist, im Lockdown ähm, dass man seine Mieten zurückkriegt. Das also war eh nur ein ganz kurzes Video. Und ähm, ja, meine erste Pflanze mit My First Plant habe ich auch kurz äh, ein kurzes Video gemacht. Da kommt auch noch was. Ja, ja. Und äh, den Rest erzähle ich euch am Schluss. Hey, Patrick, du bist auch dabei. Das finde ich gut. Hi. Hallo, ihr Lieben. <lacht> ja, ähm, Patrick hilft mir mal beim Videoschreiben. Ihr wisst und ähm, sorgt für ein bisschen Social Media, damit der Wind gemacht wird. Da bist du zum Glück immer meine gute Fee. Ähm, da will ich mich nochmal herzlich bei dir bedanken, auch äh, für deine tolle ich Arbeit, gerne. die du da für uns leistest. Und ja, und jetzt kommen wir mal zum Gewinnspiel. Ähm, ähm, auch da wollte du mir kurz bei helfen, weil ja, wenn ich hier alleine sitze, ein Gewinnspiel ist auch immer so blöd. Aber ich will jetzt mal kurz die Leute hier erwähnen. Ich finde, die haben es noch verdient. Es sollte ja jeder mit Kultiva ähm, äh, Hanf Expo sollte ja einen Hashtag drunter machen und ein kleines Kommentar, wenn es geht. Und ähm, haben zwar nicht alle geschnallt, aber ähm, die haben auch noch ein, zwei Augen glaube ich zugedrückt und. Ähm, ich lese jetzt mal vor, wer von euch alles hier dabei ist. Also, wir haben den Agent 00 Bodensee, den Patrick, den Lazio Stuttgart, Basti Blob, Dennis Dennis 420, Austria Bushman, Rodi, Danger, Danger Blood, Mario Michel, Sayonara, Enrico Bessel, Mediziner 89, Michael Priester, Neo Pythus, John Bronson, Matthias S., P Pepe Pueblo, Heino Gemeino, Dark Spider 05, Chiller 420, Mario, Leibsteder, Selectoras, Michael Selector Growman, äh, Hermann Stresse 2, Mr. Robert, Little Ganja. Ähm, ich kann das hier nicht weiter lesen das ist ein Jurist da. Ähm, äh, Tanning 420, Pascal Wittig, Matze der Hengst. Du hängst. Christian R., Martin Dattinger, X, Johnny for 20 Mac Brauner Bär, Michi Huber, M aus Wien und John Wayne, du bist auch dabei, ich fasse es nicht. Ja. Alter Schwede. Ähm, Finde ich gut. Dann würde ich sagen, ähm, ich muss was trinken, ich habe eine Kehle. Äh, wir haben ja schon äh, hier Prost. Ja. So, ähm, wir haben übrigens, äh, um was es übrigens geht, ähm, es gibt drei Gewinner. Ja, das ist auch schön, also nicht nur ein. Und den haben wir ja jeweils so ein, ähm, ne, ein geiles Säckchen fertig gemacht. Ihr habt ja hoffentlich das Video gesehen, sonst müsst ihr es nochmal anschauen. Und ähm, in einem Sack ist sogar noch äh, mehr drin. Da ist nämlich ähm, das Päckchen von Hubertus-Analytik drin und weil der Mario so lieb ist, ne? äh, ich habe da noch was gefunden. What? Da gibt es noch, noch einen kleinen Keks für euch. Ja? Äh, da tue ich jeden noch einen mit in die Tasche rein. So, und du hast da irgendwie auch noch eine Glücksfee, die hilft den Pott zu halten, damit wir wissen, dass hier alles mit rechten Dingen zugeht? Ja, natürlich. Ich habe mir so ein bisschen Unterstützung organisiert. Und dann würde ich mal sagen, wir starten hier mit den ersten drei Gewinnern. Mit welchem Sack wollen wir denn starten? Weil es gibt ja in verschiedensten Säcken verschiedenste Gewinne. Mit welchem Sack starten wir denn mal? Ja, pass auf. Genau, pass auf. Ich mache mir jetzt hier auch noch drei Zettel. Und dann schreibe ich direkt auf dem Zettel, wer welchen Sack kriegt, damit das auch direkt fixes genau Wunderbar. also warte ich brauche noch einen Stift Stift Stift so ja wir fangen einfach mit dem untersten Papier an mit dem. okay dann würde ich sagen brauchen wir mal so. den Gewinner und potenziellen Gewinner natürlich genau du greifst mal da rein und ich sage am besten stopp also würde ich sagen und, und dann Jetzt hier so. mal ein bisschen hinwählen, damit es auch mit rechten Dingen zugeht. Ja, stopp. So. So da? denn da? Nummer eins ist Roddy Dangerblood. Wer? Roddy Dangerblatt. Ah, der Roddy. Ja, herzlichen Glückwunsch, Roddy. Du kriegst diesen Sack. Du sagst, äh, ich meine, weiß schon, ne? <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Ähm, ja, dann würde ich sagen, äh, machen wir direkt den zweiten. Ja. Da ist übrigens... Ah, ja, sag ich Stopp. Weißt du? Sagst du Stopp oder nicht? Ach so, den muss ich hier auch noch. Ähm, ja, ja. ja, Stopp. Ich habe dich gar nicht wühlen sehen. Ich, ich war schon... Gewonnen hat Four20. Oh, das ist doch mal eine Nummer. 420, <lacht> <lacht> herzlichen Glückwunsch auch dir. Wir werden die ganzen Gewinner so. natürlich auch noch in euren Kommentaren und dabei als Kommentar erwähnen, damit ihr auch wirklich mitbekommt, dass ihr gemeint seid. Genau, und dann äh, haben wir jetzt noch den dritten Sack. Super. Oh, hier Warte war mal, ihr sagt wieder Stopp. Stop. Und den Piks rein. Yeah. Stopp! So, und der letzte Gewinner und der letzte Gewinner ist... Chilla vor 20. Chilla vor 20. Noch ein vor 20. <lacht> Ja, geil, ja, herzlichen Glückwunsch, von 20. Ähm, Auch du kommst hier rein und jetzt wissen wir, wer hier welchen Gewinn bekommt. Also, Leute, ähm, wir hoffen, dass das bei euch noch jetzt vor, vor Weihnachten ankommt, aber zumindest kommt es zwischen Weihnachten und Silvester hoffentlich an und ähm, ihr habt viel Spaß damit. Und ja, äh, wir hauen übrigens vor Weihnachten äh, jetzt noch einmal, das machen wir nicht mehr, ne? oder? Nee. Warte. Was? Ich sag, die oh, News machen wir nicht. Ganz vor. kurz weg, ich hab's nicht verstanden. Okay, ich sag, die News machen wir dieses Jahr nicht mehr, oder? Ja, sie kommen natürlich, wie immer, kommen unsere News einen Monat verspätet, damit wir natürlich auch alle News des aktuellen Monats zusammenarbeiten also, können. Wir brauchen auch ein bisschen Zeit, um das. Also Anfang Januar. Die Januar Anfang Januar. Genau. Äh, und dann kommt praktisch nochmal einmal die Spezialsendung über fast. Anderthalb Stunden, ähm, der, dann den Titel des Themas wollen wir euch noch nicht verraten, aber äh, es ist äh, wirklich ein Marathon, geile, richtig interessante, traurige, fesselnde, spannende Sendung, anderthalb Stunden mit ähm, und über äh, Tim Green Connection und ähm, also das ist wirklich, also das müsst ihr euch reinziehen und das äh, hauen wir auf jeden Fall diesen Monat noch raus und wünschen euch Spaß dabei. Und in diesem Sinne möchte ich mich auch nochmal bei euch bedanken, denn nur durch euch können wir wachsen, nur durch euch können wir natürlich auch mehr senden. Und ähm, das ist immer schön, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr uns teilt, wenn ihr uns kommentiert und natürlich auch mal vielleicht unterstützt, wer es kann. Ähm, darüber freuen wir uns natürlich auch immer. Ja, ähm, in diesem Sinne danke an, an die Leute, die hier. Danke alle. Und ähm, wir wünschen euch, ja, ein fröhliches, grünes, gechilltes. Ähm, Und hier bleibt noch eine kurze Anmerkung Arme am Rande. Arzienes. Alle Gewinner, die, die sollten uns natürlich unsere, also ihre Adresse zu uns zukommen lassen. Und das bitte an office tveu damit auch euer Gewinn rechtzeitig verweilt. nach bei euch ist ja, Genau, die Adressen brauchen wir natürlich. Danke, Patrick. Äh, ja, in diesem Sinne äh, wünsche ich euch äh, alles Gute. Lasst es fließen. Also ich muss jetzt meinen Joint weiter bauen und äh, wir sehen uns einfach die Tage. Ja. Bis dann. Äh, ciao. Und nächstes Mal. Ciao.